Und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge hier von Sim Airport. Ja, lang ist es her und wir bauen hier mal an unserem wunderschönen Flughafen weiter. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben hier im zweiten Stock. Ähm genau, wir haben hier den Security Bereich gemacht. Ähm und waren jetzt eigentlich im nächsten Schritt schon dabei, ähm, ja, den ganzen Bereich nach dem Security zu bauen. Äh, was kommt denn da so? Da kommt dann jetzt die ganze Shopmeile. Und nach der Shopmeile kommen sozusagen die Gates. Mm, okay. Wie könnten wir denn das gescheit umsetzen? Ich mache erstmal hier eine Band rein. So, das ist hier mal für Technik, weil ich habe ja auch gesehen, hier gibt es sowas wie Technik. Äh, äh, sorry, Elektrik. So. Ja, machen wir hier auf Go. Ähm, ja, wir bauen jetzt hier mal, ich hätte gesagt, auch wieder Klos und, ja, Klos, Einkaufsgeschäfte und so weiter. Muss erreichbar sein, direkt oder durch eine Tür. Oh. Ja, dann kriegst du natürlich hier einen Personaleingang. Ah, hier gibt es auch einen so. So, wie gestalten wir das jetzt? Da bin ich noch ein bisschen überfragt. Ich habe mir tatsächlich gerade überlegt... Ähm, wir haben ja hier recht viel, was wir kaufen können. Ja? Wir könnten ja hier auch noch erweitern und so weiter. Ähm, aber ich hätte tatsächlich gesagt, im so prinzipiell vom Aufbau her, wir lassen mal die Breite so. Und... Ähm, machen jetzt sozusagen, ja nicht den ganzen Weg, aber hier so eine Einkaufspassage, wirklich. Ähm, die Free Duty. <lacht> und kommen dann eigentlich, ja da könnten wir eigentlich schon hier einen Teil von mitbenutzen, bauen wir ein bisschen hoch und runter. Ja, und da machen wir sozusagen dann die ganzen Gates hin. Äh, das heißt, wir haben nachher hier unsere Start- und Landebahn. Genauso könnten wir dann hier oben noch eine machen und hier unten. Ähm, aber das ist jetzt mal so vom groben Aufbau her mal das, was ich jetzt so ja sagen würde. Äh, das passt eigentlich ganz gut. Vertreter der Fluggesellschaften werden hier in Empfang genommen. Der Zutritt für normale Passagiere ist untersagt. Dies gilt auch für die, die sich dahinter befindlichen Bereiche. Ah. Oh. Um, das könnte man prinzipiell ja auch hier rein machen wir bräuchten ja dann auch wieder neue, neue Büros und so weiter das könnten wir ja mal hier so machen So, dann machen wir hier die ganzen Büros, und das ist die Frage, muss der Raum geschlossen sein, oder nicht, das ist halt eine verdammt gute Frage. Türen rein. So. Was ist, wenn ich jetzt hier Besucherempfang hinmache? Ähm Der Bereich benötigt angrenzend mindestens eine sichere und eine nicht sichere Zone. Dies benötigt Zugang zu einer Ankunftszone oder einer Stadtbahnhaltestelle. Okay... Dann... machen wir das doch wieder weg. Keine Ahnung. Ähm, was gibt's denn noch? Kaffee, ja, das wollen wir nicht. Erste-Klasse-Lounge, das machen wir nachher. Was ist das hier? Äh, geschlossener Raum mit einer Türe, fordere ich Mindestgröße von 5x5. Füge eine Lounge für Flugbesatzungen hinzu, in der Sie sich privat entspannen und auf Ihre Flüge warten können. Äh, unten, aha. Okay, ähm. Dann machen wir das doch mal. Ja, ich baue jetzt hier. Ähm, Nein, ich baue hier jetzt Wände. So, ich mache hier mal 1, 2, 3, 4, 5. Das kann ich einfach gleich hier mit den Böden machen. Äh, poah, ja. Sechs breit. So. Dann kommen hier mal hin. Eine Wand. Die das 18 lang. So. Und dann machen wir hier mal Geschäfte rein. Sind eigentlich immer recht offen, was das angeht. Ähm So, wie viel haben wir denn jetzt hier dazwischen? 19. Das passt ja perfekt. Wenn das 19 sind, dann machen wir 9. Ich muss jetzt sagen, hier ist dann die nächste Abtrennung. Muss die ja hier dann genauso sein. Ja. Also 19 ist die Abtrennung. Um. No, und dann 18 Mal gemacht, ne? Ja. So So machen wir das mal. Und ihr braucht ja hier einen geschlossenen Raum, habt ihr gesagt. Flugcrew, Flugcrew oh. Flug, Mindestgröße, okay. So, dann machen wir das mal so. Und hier machen wir mal die erste Klasse Launch. Genügt die geschlossenen Raum. Jawoll. Und dann kriegt ihr halt hier eure Türen. Sektor cannot be vacated. Oh. Was können wir denn hier in den großen Bereich reinmachen? Da könnten wir doch sowas machen wie ein. Was ist denn ein Fahrsteig? War denn das gerade grün? Das war doch gerade irgendwo grün. Hier. Hä? Was ist denn ein Fahrsteig? Äh, erzeugt und erweitert Fahrsteige. Um den Flughafen bewegen können. Position nicht anwendbar. Diese Position nicht anwendbar. Hä? All... warum heißt es heißt fahrsteige? Ich habe es noch nie als Fahrsteige gehört. Was habt ihr jetzt? Sektor cannot be vacated. Steht das über? Äh, ja, weil ich ja da unten noch geschlossen habe. Ja, das macht Sinn. So, wir brauchen mal Objekte. Äh, Verkauf. Oh Gott. Äh, äh, erstmal brauche ich mal eine große Bar. Nee. <lacht> äh, ich brauche erstmal eine Kasse hier. Klub, klub. So. Ähm, halt. Verkauf. Oh, so, dann machen wir Bücherstand. Noch ein Bücherstand. Ah, der Bekleidungsstand. Ja, hier Apotheke mehr Apotheke, oh, noch mehr Apotheke, Elektronikautomat, Trinkeautomat, große Bar, nee, Kaffeestand, nee, eigentlich Kleiderstand, ja, ah, hm, Lebensmittelautomat, Make-Up-Stand, oh, Make-up ist eigentlich hier so immer in der Mitte irgendwie. So, nochmal ein Make-up Stand. So. Hm. Schmuckstand. Das will was da alles gibt. Noch ein Schmuckstand. Noch ein Schmuckstand. Und ein Schuhstand. noch ein Schuhstand und hier, ja, hier noch ein Schuhstand <lacht> so, was haben wir noch Snackstand, nee, Souvenir oh, ja, Souvenirs gehen immer noch mehr Souvenirs und hier auch nochmal Souvenirs, hier an die Kasse auch nochmal nochmal Souvenir, ja, hier und hier und hier Souvenirs Superfood-Kiosk? Nee. Sushi-Stand! Oh! Das müssen wir auf jeden Fall bauen. Süßigkeiten-Stand. Darf auch nur fehlen. Ganz, ganz wichtig. Zeitungskiosk? Ja, wieso auch nicht? ATM in Wall. So mag geil. Auch noch ATM, damit ja, ihr auch ja schön viel Geld ausgeben könnt. Money Change Bank Desk. ja ich habe eine idee Wait, so jetzt verkauf hier money change Ey, Oder löschen. So. Und dann machen wir hier einen Money Change. Oder vielleicht zwei. So. Was brauchen wir hier? Zwei mehr werden benötigt. Alles klar, hier. So, können wir hier noch irgendwas machen? Zwei mal Verkäufer, Ja, hab ich doch. Deko, Kaffee, oh ja, Kaffee, oh, okay, okay. Komfort, Außenlicht. Hä? Fett! Oh, Mülleimer! Ich vergesse immer diese scheiß Mülleimer. Ich vergesse immer diese blöden Mülleimer, das gibt's ja nicht. Geldautomat. Ach so haben wir ja in der Wand. <lacht> äh. Ja, hier, ihr kriegt jetzt hier mal ein paar bequeme Sitze hier. Na? Das nicht. So. so. dann machen wir da mal noch äh, Automat. Plus. Auf jeden. So. Geldautomat, Getränkeautomat, darf hier natürlich nicht fehlen. Uh, Lebensmittelautomat auf jeden. Und ein Rennsimulator. <lacht> ja, von mir. Aus. <lacht> nee, warum machst du so? Rennsimulator. Alles klar, sowas fehlt hier. Äh, muss in ein funktionierendes Geschäft. Ja. Das kriegt ihr natürlich. Was? kann uh, cannot be, uh, okay. Äh, ja, das ist von das funktionierenden Geschäft sein muss, das ist. Ja, klar. So, also. Das haben wir, das haben wir. WCs, ja. Ähm. No, dann machen wir mal ähm, bla bla Böden. Böden, da habe ich den jetzt. Den, yes. So, machen wir das hier mal acht breit. Das löschen, wenn es gebaut worden ist. Ja, okay, gut. So, dann... Hm. Oh. Was ist denn jetzt? Was wird denn noch benötigt? Es äh, fehlt mir bei den folgenden Personal 2. Okay. So, für hier. Yes. Gut. Gut, gut, gut. Dann könnten wir äh, Wir könnten Hier noch mal Toiletten bauen? Toiletten. Was können wir denn hier hin machen? Tja, schauen wir da mal. Äh, ja, dann setzen wir hier doch nochmal eine Wand rein. So, hoch. Äh, Toiletten. Was ist das? So, ohne das... Ne, das wollen wir nicht. Ähm... Bisschen arg groß die Toilette, oder? So. Verständnis. Dann machen wir hier WC Herren und WC Damen. Dann geben wir dem noch schöne... Ach, wo sind die Böden? Ich bin zu doof. Hier. Dann geben wir dem noch schöne Böden rein. So. Im Geschäft ist man auch mal noch. Das ist denn so Holzoptik. Der Lange Stein. Teppich. und hier auch Teppich, so gut, gut, ähm ja, ja Fußboden. sieht gut aus. Und hier müssen wir dann noch schauen, je nachdem, was wir auch reinbauen. Und ja, das ist ein Personaleingang. Ja. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mich gerne wissen. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.